Kurz erklärt – Hoax Ein Hoax bezeichnet einen Schwindel oder eine Falschmeldung, dessen Inhalt von scherzhaft bis bösartig reicht. Bekannte Beispiele sind Kettenbriefe, die Falschmeldungen enthalten. Sie fordern dazu auf, den Inhalt weiterzuleiten, sollte dies nicht geschehen, drohen Konsequenzen. In den meisten Fällen handelt es sich um leere Drohungen. Um einen Hoax zu erkennen, reicht es oftmals nach dem Text, in einschlägigen Suchmaschinen zu suchen. Meist entlarvt eine fehlende oder unseriöse Quelle den Schwindel.